Hallo Leute. Ich habe die Corona-Impfung von BioNTech und Pfizer jetzt hinter mir. Es ist alles gut gelaufen. Ich habe keine Nebenwirkungen, außer dass ich vielleicht nachts sogar besser sehen kann. Ich kann es also nur weiterempfehlen.